Hallo meine Pokefreunde und Poken, zu etwas anderem Video oder so. Ja, äh, hier, hier ist mein Twitter. Äh, könnt ihr gerne folgen. Ja, das ist ein super Twitter. Ich war da super tolle Sachen. Ich habe ja letztens einen Tweet gemacht und zwar selber hier unter dem Tweet die crunchigsten Videos im Internet läuft. Ihr seht sie auch gerade hier. Und wir werden sie heute zusammen angucken wahrscheinlich wird das vielleicht... Vielleicht wahrscheinlich, ja. Ein neues Format von mir, das E-Mail cringe Videos schickt, weil ich zur Folge selber welche suche Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Oh ja, Wax also hat mal gesagt, er hat mir ja was geschickt, aber irgendwie ist sein also sein Twitter-Account irgendwie gesperrt worden. Und deshalb werden wir mal sehen, was er hier so für uns hat. Okay, JonTron reacts to Trap Anime Nummer 1. Oh Gott. Das kann nur gut werden. Ich habe several questions. <lacht> oh lol, das ist einfach nur. Oh wait. Das ist einfach nur diese, so ein, irgend so ein Trap aus dem Anime und dann zwischendurch sind einfach so John Tron. Okay, alles klar? Äh, Max, super. Äh, das erste war schon mal ziemlich gut, auch weil ich weiß ich frage, warum ich keine Facecam an habe oder keine Facecam dabei habe, weil ich bin nur ich sehe eh nur AIDS aus, also warum sollte ich mich zeigen? Relaxo hat sehr viele Videos geschickt. Wir werden mal sehen, was er so vor uns hat. Oh Gott, was ist das denn hier? Oh. Yeah, mh. Mm. Copyright. Oh, geil. Ich, ich liebe chocolate Lol, lol das Video ja. <lacht> Aber den Cringe habe ich bisher noch nicht wirklich gefühlt, was ist denn da los? Kein Cringe! Ich habe euch gesagt, ihr sollt mir Cringe schicken wenn irgendjemand schickt mir noch äh, Videos von mir oder Videos von denen oder so und dann sagt ja Cringe heißt Lord of the Beast, oh das wird super You're a Oh, Das kenne ich doch, da fliegt er so weg, ne? das ist super. Ah, das sind tolle Memes, aber das war jetzt kein Cringe. Relax und enttäuscht mich sehr. Ich wollte den Cringe fühlen, aber ich fühle ihn nicht. Was? Worst dead scene ever. Oh Junge, klick! Doch, fuck. Wo bin ich hier? Kann ich, kann ich erfahren, wo ich hier bin? <lacht> okay, wir haben das erste gefunden, was so ein wenig Cringe war. Ist das, das letzte Video von Relaxo? Hey, bitte toll bin ich please. Nein, es geht doch weiter! Was ist das denn? Deleted Scenes, nein. What the fuck? Nein. Nein, nein! Okay. Comedia hat mir einen Distrack geschickt. Zumindest heißt er so. Was ist das denn hier? Ich brauche die Lyrics sofort. Lyrics. Oh, da, super. Mal sehen, was du davon hältst. Oh! <lacht> das ist das ein dis gegen dich, oder was? Lieder die mühseste Tonqualität, die ich je gehört habe. Es klingt, als wenn ich wieder ein Mikro beim singen in dein Maul schlage. Was soll das für ein Beat sein, der sich an wie im Gottesdienst, wo bei den krass. ist das, Alter? Ben! Hier noch ein paar cringe Videos. Oh, da will ich mal sehen. Lapis Lazuli. Oh, Ben. Ben. Oh, das ist so toll. Lapis Lazuli. Oh, das kenne ich. Das fand ich damals voll cool. Jetzt blaue Schafe, weiß nicht wie. Du benötigst Lazuli. La yeah, ich kenn's. ist super. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt kommen noch mehr Minecraft-Lieder. Kann das sein? windows lieder <lacht> Ben! Oh, Ben! Das ist das dein Ernst? Ben! Oh, meine Stimme ist mega alt. <lacht> minecraft skin Mann, Der Song ist auch voll gut! Minecraft-Skins! Oh ja! Ah, Skins, Skins, Skins, Skins, Skins, Skins, Skins, Skins Hurra! Minecraft! <lacht> yeah! Minecraft Skins! Yeah! Ich, ich, ich kenne, ich kenn die Lyrics auswendig, ja? Frag nicht, ich mochte das! Ben! Ben! ben. ben. Schickst du doch jetzt die ganzen Minecraft-Lieder und deine Videos rein? Oder nur die Videos, wo ich auch bei dir bei der dabei bin? Mim, Mmm. Ben, das ist langsam, wird's unlustig, man. Meine also meine Ben, ist langsam, wird's echt wirklich, wirklich unlustig. Hä, als ob du jetzt die ganze Zeit nur deine Videos hier reinschickst, Bruder, was los? Weber, weber, is dead. What the fuck is that going to the internet? Dann I eat the bread. Dann I. Alter, das sind alles nur seine Videos. Ben, ich weiß, wie es sich anfühlt, cringy zu sein, aber du musst wissen, ich bin auch cringy und ich weiß auch, wie das sich anfühlt. You need to live with it. You need to go on. Oder du machst einfach noch weiter cringe, so wie ich, das können wir dich auch ja, machen. So, das ist so ein richtig scheiß Dreck-Cringe-Video <lacht> und dann hat das seinen Top 5 Film. Ey, Ben, das Spiel war voll cool. Das Spiel, ja, das auch, aber sein Video war voll cool. Nichts leichter als das. Ah, oh. ja, leider habe ich das Bild schon gesehen. Doki Doki, aber anscheinend kommt der jetzt. Was haben wir denn hier? Cross Castle. Try not to smile, love challenge. Okay, let's go. Sieht auf jeden Fall schon mal super aus. <lacht> What the fuck? Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Alter, ab 18 Jahren. So gruselig. Bruder. Grusiger als Flaff. Ich hätte den Tweet niemals machen sollen. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein. nein. What the fuck? Das Fenster noch auf. Nein, das ist nicht. Fuck. Uh, what the fuck? Bisher hat Mützi die Runde gewonnen. Mit den cringigsten Videos. Oh, es ist zu Ende. Hot milk meme sonic and sonic.exe Flipper Clip Oh das wird super Hot Milk Milch ist Gift What the fuck? Was ist das? Also ich meine erstens wo ist die Milch zweitens was ist das hier wieder, Das gehört wieder zu komischen Seiten und nicht zur cringigen Seite. Leute, ihr müsst den Unterschied erkennen. schick mal eure Mario-Facts, Mann. Die DLC. Die DLC, Monika an Fortnite. Was? Nein. Oh, nein. Das ist der... Oh, das ist der Tim, der Monika im Out. Wer kennt die nicht? Wir müssen wissen, Leute, im Moment geht so eine Art Virus auf unseren discord server herum. Dieser, dieses GIF. Das, ich glaube, ich habe den Ursprung her gefunden. Und ich bin nicht glücklich drüber. Nein. So, nein. nicht leider so gar nicht. Please translate for me.avi Hier geht's zum um Netten her. In diesem stream hat Bisa einen Tweet von mir gelesen, der Boobs enthält. Das Lustige. Erstens, ich wusste nicht mal, dass die Person überhaupt geantwortet hat. Zweitens, ich habe wirklich genau dann eingeschaltet, als er den Film gelesen hat. XD Habe es jetzt so schlecht aufgenommen, weil ich keinen Bock hatte, die PLC angestellt und pennen muss. Es ist Viertel elf und muss um 20 vor 6 aufstehen. null Version in besserer Qualität kommt, wenn Mike den Stream online lässt. OMG... Was? Links hat das Video gesehen? Oh, ich muss mal angucken. Ja, ich werde auf Twitter mich angeschrieben. Perfekt für dich. Du magst was. Oh, nicht das. I like Big... Ah, nicht das. Ah, the cringe is real. <lacht> Please translate for me. <lacht> yeah, I remember. Ja, also äh... Uh, ich kann mal gucken, ob ich die Konversation noch finde. Kann ich euch das Ende zeigen der Konversation? I like big girls, big boobs, hell yeah, big ass, you bet, and most importantly with a big heart. Hell yeah. Perfekt für dich, du magst doch in boobs so sehr. Boobs. So ist Meme im Please translate for me! Insider, also you're wearing a stream now. <mär> nice, send me a clip. Done in DM. What do you mean? This is embarrassing the next DD. Be right back dying. Das das war eine tolle Konversation, finde ich nicht. Ja, Äh weiß nicht warum ich das euch zeige, aber Ja Ich hab da also selber noch ein cringiges Video und das kann ich euch auch mal zeigen, das hab ich nicht mehr retweet. Ja, so fühle ich mich immer. Every day, wir kennt's es nicht. Ja, Leute, vielen Dank oder so, dass ihr die Sachen eingesendet habt, glaube ich. Ich habe so viel bekommen. Ich habe sehr viel Cringe erwartet, habe nur komische Sachen bekommen. Wenn dieser, wenn dieses Video draußen ist, könnt ihr wieder auf Twitter gehen, mir auf irgendwann Follow da lassen, alles liken, was ihr sie findet, und dann könnt ihr auf meinen neuesten Tweets wahrscheinlich oder einer der neuesten Videos wird ihn auf jeden Fall schon finden. Da habe ich eine neue Runde gemacht mit cringigen Videos und dann könnt ihr dann euer kündiges Video reinsenden. Wenn das nicht macht, dann schicke ihr euch ab, abonniert alle und ansonsten dann steche ich eure Familie. ab. Haut rein Leute und wir sind beim nächsten Mal wieder haut rein und ciao, ciao Leute, fantastisch, Leute. going to the internet? Then I eat the bread, then I go to bed. Web -A -Web is dead and I eat the bread. Rape away was dead, rape away dead, uh, what the fuck, rape our was dead, gang, gang gang,